Der Abend. Er hat all meine Sinne entfacht Er sieht mich an mit seinen stahlblauen Augen Mein Herz schlägt Alarm, ich kann es selber kaum glauben Doch ich greife schnell zum Telefon, der Seelensorger kennt mich schon dort die Herzpolizei. Ich brauche Hilfe, ich bin gerade dabei. Mich Polizei, ich brauche Hilfe. Ich bin gerade... Ich dort.